Tritt gegen ihn an, Rowan. Komm, beweg dich. Nehmt eure Pfoten weg. Hey, du da, stehen bleiben! Entschuldigt mich, ich muss mal. Die, Lümmel, stehen bleiben! Geh und kümmere dich um deine Zauberkunststücke und rede nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Mein König! Verzeiht die Störung, mein König. Wachen, nehmt die beiden fest. <lacht> Nimm dich in Acht, Konoha. meiner Feenmeister der Schläfs. Erscheine. Nutzt fortan die Kraft dieses Runensteins. Seine Energie steht nun unter eurem Befehl. Ihr dunklen Mächte der Magie, durch die Kraft dieses Steines, schickt mir ein Monster! Du dienst mir? Dann geh und zerstöre Kells. Halt, hier können wir lagern. Helft dem Mann. Ergreift die Hexe. Hör mir genau zu. Ein König muss sein Volk anführen. Führt uns an. Führt uns zum Sieg. Und ergebt euch nicht.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 Du willst mit einem gemeinen Dieb für die Sache des Königs eintreten? Lass ihn mitnehmen, wen er will. Aber Rowan, bring mir... Bring Kelz den Ritter Draganta. Der Hunger war ätzend. Was konnte ich dafür? <lacht> Vergiss den ganzen Ärger und geh mit mir. Rowan! <lacht> ich mach das sowieso am besten selbst. Rowan, warte, warte, warte, warte. Äh...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 Los, schlaf jetzt, gierige Tucke. Ja. Auserwählte, höre meine Worte, es sind nicht viele. Holt uns hier runter! Oh, Blödmann, Geh doch aus dem Weg! Hört mich an! Ich hab nur Spaß gemacht. Ich bin Prinz Ivar aus dem Land jenseits des Ozeans. Ich führe euch dorthin. Folgt mir! Ich habe euch zu euren Steinen gebracht, jetzt bringt mich zu meinem Dieb. Äh. Bleib hier. Lenke seine Aufmerksamkeit auf dich. Wir zwei gehen jetzt unsere Schulden bezahlen.